Und jetzt reicht es auch wirklich, oder? Jetzt reicht wirklich. Jetzt gehe ich wirklich essen. Nein, jetzt gehe ich erstmal wirklich kochen. Herzlich willkommen zum neuen Video aus der Reihe Motivation, Inspiration und Wissen. Heute zum Thema Glaubenssätze und Gewohnheiten. Dieses Video wird ein bisschen kürzer, weil ich Hunger habe und ich habe beschlossen, ich mache das Video trotzdem zuerst. Ich glaube ja total daran, dass die Arbeit uns so viel Spaß bringen kann, dass wir am Ende des Arbeitstages mehr Energie haben als morgens. Und mit diesem Glaubenssatz stoße ich immer wieder auf total erstaunte Augen. Wie soll das gehen? Weil wir natürlich in unserem Leben uns auch von unseren Glaubenssätzen leiten lassen und wenn ich nicht daran glaube, dass die Arbeit so also viel Freude bereiten kann und so viel Energie geben kann, dann bringt sie mir das vielleicht auch nicht. Und deswegen lade ich immer die Teilnehmer von meinen Seminaren, Workshops, Trainings dazu ein, ihre Glaubenssätze zu prüfen. Und heute wurde ich gefragt, wie geht denn das? Also wie finde ich den einen Glaubenssatz, der mir das verbietet? Und die einfache Empfehlung ist, was immer es ist, was dich regelmäßig in diese Situation bringt, wo du sagst, wir sollen das gehen und es funktioniert nicht und es gefällt mir aber irgendwie nicht, Setz dich einfach hin und schreibe auf, was du zu dieser Situation glaubst. Und wir hatten heute viele Führungsthemen und viele Führungssituationen und ganz oft war da dieses, ja, aber wie soll ich denn Nein sagen, das ist ja mein Chef. Und da kann man zum Beispiel wirklich äh, in sich hinsetzen und sagen, okay, glaube ich daran, dass ich einem Chef, also jemand, der in der Hierarchie über mir ist, Nein sagen kann. Und wenn ich nicht dran glaube, dann werde ich es niemals machen. Und dann werde ich dies dies dies und jenes als Konsequenz haben und was immer dabei das Ding ist ich sag, es hat hier alles Konsequenzen. dafür dagegen wenn ich ja sage hat es Konsequenzen wenn ich nein sage hat es Konsequenzen und wenn ich mir bewusst bin dass ich derjenige bin der durch meine Glaubenssätze mir nicht erlaubt nein zu sagen dann sind es meine von mir ausgewählten Konsequenzen und dann ist nicht mein Chef dran schuld und nicht mein Unternehmen, dass ich wenig Zeit habe oder Dinge mache, auf die ich keine Lust habe oder zu viele Dinge auf meinem to do habe, sondern ich bin derjenige, der diese Realität komplett verantwortet. Und sehr oft tendieren wir dazu, bei der Veränderung, bei dem Verhalten anzufangen. Also wirklich einfach Nein zu sagen, ohne daran zu glauben, dass es in Ordnung ist. Und dann ist unser Nein oft bei der anderen Seite, ne, bei der, der das Nein empfängt, kommt es natürlich auch so an, wie ein trotziges Nein oder ein kindisches Nein oder ein Bitte, bitte Nein. Ne, also ein Nein, was, was irgendwie komisch ist, aber nicht so ein selbstbewusstes, klares Nein. Weil wir nicht daran glauben, dass es das in Ordnung ist, Nein zu sagen. Also macht es viel mehr Sinn, bei den Glaubenssätzen anzufangen und diese anzupassen und zu sagen, wenn ich noch nicht so ganz dran glauben kann, weil es noch so neu ist, ich glaube daran im Sinne eines Experiments. Ich probiere es mal aus, wie mein Leben ist, wenn ich daran glaube, dass es okay ist, meinem Chef Nein zu sagen. Und ich sage meinem Chef ein, zwei Mal Nein mit diesem Glauben. Also ich bin in Ordnung, wenn ich Nein sage. Und mein Chef ist total in Ordnung, wenn er dieses Nein empfängt und sagt, gut, dann frage ich den Müller. Und es gibt im Leben von jedem von uns Situationen, wo wir uns selbst in den Wahnsinn treiben, weil wir uns selbst durch unsere Glaubenssätze etwas nicht erlauben. Und ich finde, das ist total schade. Ich finde es schön, wenn wir wissen, dass das, woran wir glauben, unser Verhalten steuert und dass wir selbst die Herren und die Herrinnen unseres Lebens sind und uns allein durch die anderen Denkmuster oder etwas anderes, was wir denken, ob es in Ordnung ist, ganz andere Realität schaffen können. Und ich möchte, dass mehr von uns das schaffen, dass mehr von uns mit diesem super breiten Grinsen durchs Leben gehen und einfach zufrieden sind, weil das Leben so ist, wie wir das wollen. Und es ist in jeder Situation möglich, mehr davon zu haben, was wir wollen, wenn du drin glaubst. Und ich wünsche dir, bevor ich mich verabschiede, dass es für dich funktioniert, deine Glaubenssätze zu finden, die dir etwas nicht erlauben, diese zu parken und auszuprobieren, zu experimentieren, wer du ohne diese Glaubenssätze bist, wie es für dich dann läuft wie die Konsequenzen sind, was dir dabei besser gefällt und dass du basierend darauf deine nächsten Schritte planst und etwas noch mehr ausprobierst und dass du einfach zufrieden, durchs Leben gehst und am Ende eines Arbeitstages mehr Energie verspürst als morgens. Warum ist es so schwierig, diese Glaubenssätze zur Seite zu packen und um sie kurz zur Seite zu stellen, zu sagen, du gerade nicht? Ja, weil es sind Teile von uns. Also es wäre, wie, als würde ich irgendwie was abnehmen und zur Seite stellen, aber ich bin dann ja nicht mehr ganz, ich bin da ja irgendwie anders und wir wissen alle, wir haben ja Gewohnheiten, wir haben Verhaltenspräferenzen, das ist wie, wie mache ich so einen, so einen Fingerknoten, einen Handknoten, wie sieht er aus, Welcher Daumen ist oben, wie sieht er aus und wenn ich den auflöse und komplett andersrum mache, na, alle, die ich frage, wie ist das, ja, es ist irgendwie komisch und es fühlt sich seltsam an und es ist, Kompliziert auch, ne? dahin zu kommen, dass wirklich jeder Finger andersrum ist. Und wenn ich sage, ver verschränkt mal eure Arme, für die meisten ist diese Haltung super normal und wir mussten nicht drüber nachdenken, wie wir hinkommen. Und jetzt sage ich, löse mal es auf und mache es mal andersrum. Und hier muss man ja richtig nachdenken. Wo gehört die Hand jetzt hin, drunter, drüber? Ist das hier richtig? Und dieses Nachdenken, das ist genau das, was passiert, wenn wir die Glaubenssätze, die uns sonst komplett so durchsteuern, zur Seite stellen und etwas anders machen wollen, und das fühlt sich komisch an. Und das ist anstrengend im wahrsten Sinne des Wortes, etwas anders zu machen. Und das ist einer der Gründe, warum wir das nicht machen. Ich sie, nein, doch, oh. so einfach ist das. Und jetzt reicht es auch wirklich, oder jetzt reicht wirklich. Jetzt gehe ich wirklich essen. Nein, jetzt gehe ich erstmal wirklich kochen. Und das Kochen und Essen eine gute Metapher, wir... doch, Essen und Kochen ist eine gute Metapher, denn wir sind ja in der Lage zu entscheiden, was wir essen. Und ähm, so ist es mit den Glaubenssätzen auch. Wir können entscheiden, was wir glauben und was wir denken. Insofern ist äh, Kochen und Essen eine super Metapher, weil wenn ich entscheiden kann, was ich esse und entscheide, was ich denke, so entscheide ich auch, wie mein Leben ist, weil alles, was ich denke... Hat Auswirkung auf mein Verhalten und hat Konsequenzen für das, wie mein Leben so wird. Und ich wünsche dir vom Herzen, dass dein Leben ganz wunderbar ist, ganz entspannt, dass du zufrieden bist und äh, dass du dich dran erfreust, wie wundervoll du bist. Und jetzt gehe ich wirklich kochen. Ja.